Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Annirolpi. Ja, ich strecke mich noch ein bisschen und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir sind in der inquisitoren Inquisitorenfestung und ärgern ein bisschen das Imperium und holen uns das Holocron zurück, das uns Triller äh, weggenommen hat im letzten Part. Und hi. Ich da oben schon euch. Da ja, kommt mir nicht zu nah, ne? Die kommen alle zurückgeflogen. Oh, der ist da oben schon tot. Oh. Das soll ich öffnen? Dieses Präzisionsausweichen soll ich echt öfter einsetzen ne? es auf jeden Fall. Naja, die Schule hat ja unser Holocron weggenommen und das finden wir jetzt nicht so dolle. Deswegen gehen wir mal und holen uns das zurück, ne? ja deswegen sind wir ja auf die inquisitoren fest weil series meint die bei ja und selbst trauen wir ja noch ja, hoffentlich machen die sich gegenseitig ein bisschen schaden natürlich toll, wenn die irgendwie da irgendwie am Kämpfen gewesen wären. Okay. Gut. Dann tun wir den mal hier uns anschließen. Hi die Flasche. Ja. Nein. Also nee. Real Dojo. Gut gemacht. So nee, muss nicht sein. Das irgendwas. Ah! Ah, oh Gott, was ist hier los? ja alle. So. Viel angenehmer so. Ah, ah, ah. Wieso war ich euch da geschmissen habe oder was? Ist mir doch egal. Ei, ei, ei. Ah Gott! Oh gott! Ich habe nicht mehr Macht übrig für euch alle. Granaten, passt auf, Leute! Die Typen, die können euch gar nicht. Okay, das Präzisionsausweichen gefällt mir. Ich sollte das vielleicht wirklich öfter einsetzen. Ah, da kommt mir ein roten angriff gott verdammt äh, granaten meine besten der freunde der ja dreck er verdammt warum, warum habe ich so probleme jetzt waren gerade irgendwie zehn leute oder so da war eine güte Oh Gott! Ja, was hat? Keine Lust mehr. Keine Lust mehr zu spielen. Stirb. Na. Ah. Na ah. oh Gott, da? Oh, da kann ich jetzt nicht hin ehrlich nein man lass mich ey ich kann ich kann mich nicht auf alle von euch konzentrieren du bist oh. oh, jetzt erinnert ich mich den typen man sich schon auf dings ihr problem auf kaschik Nein. ich kann mich nicht auf so viele sachen auf einmal konzentrieren ey. und dieser eine bild ruhe, dann kommt der tief wahrscheinlich noch mal alles hier von neu machen ne? alter fand ich jetzt nicht so nett Von hier aus noch. Schieß doch. Ich Aus dem Weg, aus dem Weg! Oh Gott, ich merke jetzt gerade. Macht das hier ein bisschen nerviger? Das ist, nee, das ist nicht gut! Gott. Ey. Oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht? Ah. Oh. Junge. wir nee, haben mir viel einfacher gefallen, als sie sie heruntergeschissen habe. Au. So, ah, wo komm er? Ah. Ja, so, da war gut. Nein, Probleme. Wie wird sein die Typen drankommen? Wir so, haben Sichtkontakt zu ihm. Da kommt er. So, schon viel besser. Nur darunter. Doch. Du bist ja der, der mich erledigt hat gerade. Ausgleichen jetzt von Mars hat natürlich. Boah, nein, ich den Druiden anvisieren. Ah. Ey, ausgleichen jetzt von ich das. Nein. In die Fresse. Boah, der hat ja voll abgezogen, was. Okay. Ja. bestimmt noch Gegner, ne? ich Check dich mal. Obwohl bei mein Glück. Okay. Kommt jetzt niemand mehr, an, ne? Da sehe ich schon wieder. er tut es da rein, teleporten. Ah. Was ist das denn für ein Name? habe ich schon mal gegen den gekämpft? den fetten mit der Axt Jawohl Raketentrupp kaputt gauen Jawohl danke schön Mach weiter so so schießt Dankeschön für die Hilfe. ich auch noch kaputt. Okay, das war gut. Ah, jetzt kommt natürlich hier ein Speicherding, ist klar. Okay. Das war heftig so ich guck mal für dinger brauche ich jetzt zwei oder drei Einfach ein von kels Lichtschwertwurf wurf ah. ah, dann fehlt mir nur eine fähigkeit <lacht> das ist dann für die <lacht> oh, schau dir das mal an <lacht> die beiden stehen einfach da so gucken sich dann noch an so nee, ich brauche noch zwei dinge okay kommt schon dann krieg kriegt dann noch irgendwie einen, oder was jetzt kommt irgendwie der fein boss oder so Gut. Und warte ich bin ja noch nicht da die ist nicht mehr lange verschlossen na schießt Boah. Gott, komm, echt vor, als würde ich jetzt Jedi neid spielen. Ey. Das auch immer in so vielen imperialen Festungen und sogar kämpft. Hey, ich kann nicht auf so viele Sachen auf einmal. So. Ich kann mich nicht auf diesen Typen konzentrieren und gleichzeitig. Hier unter. Na. So. Na, da So. mal so weil was ich jetzt mit dir mache. Na, komm du ruhig her, Boom wegkehr das war der letzte Kel, ich bin in der nähe aber hinter einer panzertür da muss eine konsole sein oder also niemand zeit für sowas, ey. so weiter ja, so da welche panzertür sind voll viel vielleicht hinter die da die voll verdächtig aussieht Ich meine, nur eine kommt hier voll viel Episode 4 bis 6 Musik, ey. Oh. Ja, okay. Moment, <lacht> jeder... Die irgendwie so, so ein Badass-Moment hier in diesem Spiel. Dich nicht um mich. Wir haben eine aber Unser Meister hat auch so was abgerissen. Toten, auch hier, hier sind sie uns gefangen. Habe ich mir noch mal angeguckt, haben wir voll einen Rogue One gemacht wie weder am Ende und so Typen an der Wand der oh, äh, an der Decke gehalten und einfach weitergelaufen. Wir weiter. ja. hin. Die machen ihn doch alle nach. Das Holocon wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocaust. Denn darauf Ich die Verstärkung ab und dann Ich glaube nicht, dass der Verhörraum für den Verhörten irgendwie und sichersten ist, aber okay. Was hat denn Lasertore. Nur diese eine Tür durfte ich scannen. Ne? Okay, Könnte ein sein. damit kommen wir hier raus. So. Mhm. Ja, er kommt mir ja voll wie in jedem eid vor. Ja, alles also auch sich dauernd irgendwie durch solche Sachen irgendwie durchgekämpft. Viele imperiale Anlagen und so. Aber wir sind ja jetzt in jeder Ritter, ne? sind wir jetzt kein Jedi mehr Wir sind ein Ritter. Was habe ich noch nie gesehen? Fortschrittlich für das Imperium. Was? Gerade hat Imperium. Er hat Geschütztürme. sind Geschütztürme, ne? Warum kann ich nicht darüber? Muss ich ja was anmachen? Oder muss ich sogar tatsächlich? Und die feiern noch gleich so was von auf mich. Pass auf. bd Ich wollte schon sagen. Aber muss ich gleich hier irgendwas abschießen oder so? Muss ich hier in die Dinger reinstellen? Einsteigen oder was? Da sie gegangen. Ne? Scannen. Sie haben sie gebrochen, vollständig, und auf die dunkle Seite gebracht. Kannst du das Ding hacken? Dann ah, alles von der Verhörkammer. Ein bisschen krass findest du nicht? Oh Gott! Schon wieder die Irre. Die hat schon wieder ein neues Lichtschwert. Schmeiß ich da runter? Ja, kann natürlich nicht. Ha! Präzisionsausweichen. Der letzte Kampf hier. Ah, ah. <lacht> oh Gott, oh Gott. einmal durch. Okay. Oh Gott. Au. Oh Gott. In die Fresse. So ein bisschen habe ich die Lichtschwertkämpfe jetzt ein bisschen raus. Habe ich so ein gefühlt und dann kommt sie mit sowas. Oh Gott. Aber Blöde ist, meine Stimpacks kommen da nicht hinterher. Ha. Ha. Oh, ehrlich, nein, ich wollte ja eigentlich hacken. Ja, das... da habe ich voll abgelenkt. Komm schon, Kannst jetzt nicht so ein Mist hier noch hinzufügen. Es ist ein Kampf zwischen dir und mir überhaupt die mit so einem dreck weil das ding hacken aber ich das ding nicht gehackt ich habe nach unten gedrückt der greift das ding an ey. Boah. na gut na gott sei dank dauert gar nicht so lange wir sind auch schnell wieder hier oh gott aber wenigstens gnädig und die kann auch nicht meine Macht abwehren, merke ich gerade. Meine Machtangriffe. Das war doof. Welcher Sort von Abusen ja. Yeah. Du wirst nicht mehr lange stehen. Oh. Ja, Den Angst werde ich nie klarkommen. die ihre ab ihre ausdauer werde ich die kaputt kriegen nein ich werfen habe ich gefühl das aber auch noch nicht der letzte kampf da kam jetzt irgendwie so ein bisschen aus dem nichts so ich so zielst du eigentlich hin kollege Warum treffe ich das Teil nicht? Ich tue da rein, schubsen, Warte Ja, ich wollte schon sagen, ey, bekommt da dann einen Schaden dadurch? und Du auch. Aber danke es also bitte nicht noch mehr von diesen Ding die ganze zeit oh, die mal ein bisschen schneller als ich das gibt es nicht in die fresse so das ist eigentlich nicht so schwer Au. Oh Gott, was machst du damit mir? ja ist klar das ist eine bullcrap attacke Ja, jetzt geht es schon wieder bergab mit meinen Fingern. Ah. Du hast sehr viel durchgemacht. Und musst großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen. Ja, du setzt dein Spezial angefangen, ich setze mein ein. Gott, kommt angerannt. So Geist. Ja, ich kann auch böse gucken, glaube ich. Sehe mein Gesichtsausdruck gerade nicht. Boah, mir die fresse. Nicht mal extra schaden bekommen dadurch? ein somit traue ich dass ich nur irgendwie so treffe irgendwie in die reinkriege irgendwie nein das gibt es jetzt nicht ey. Die trifft mich jedes mal wenn ich versuche so jetzt war es da eigentlich schon. schon ich kann nicht weiter versuchen an weiterzumachen in die fresse was ist das denn da? Nee. Nee. Hat ganz knapp nicht gereicht. ja Oh, hat mich mich das Ding erschossen erschossen. Na. Na. nicht Oh Gott, kriege ich hin kein Problem. Ich kann ihn nur nicht irgendwie auf traditionelle Weise bekämpfen, habe ich so gefühlt, Gefühl, weil zu viele Angriffe drauf hat und zu viel Schaden macht. Also ja. gibt es jetzt nicht, das Mann. Ist das Ende, die, ihre stimme ne? Die, ne, Ist irgendwie alles an was ich denken kann, man nicht die reden also ja, halt Ende Paravan, ah. So viel Angst. Das gibt's nicht. Aber wie viel Ausdauer die auch hat, ne? Wie solchen die die Kleinen kriegen so? hat gesehen ich habe dann gesagt gibt mir ein stimmen Was macht er gar nichts ey, jedes mal ey, ich krieg das kotzen ich fand ihn auch damals viel angenehmer ey. Ich kann nicht anders erledigen. Ich muss sie anhalten und dann den machen. Oder den? Ja, macht eigentlich genau so viel Schaden habe ich so gefühlt. Oh so, oh gut, stimmt. wollte ich gar nicht machen ja, irgendwie verlangsamen ist irgendwie einziger, was ich machen kann habe ich so Weil die ihre ausdauer ist viel zu hoch die kriege ich nie im leben down Boah. Nein, nein, nein, nein. Oh, das hat mich getötet. Ja. Hey. Meine Güte. Alter. Hier, ich krieg die noch in diesem Part down, ey. Pass auf, ey. Da hat er nicht wahr seine. War doof. ich hätte einsetzen sollen oder so. Na, ich komme mit normalen Angriffen, komme ich nie im Leben. Genieße die no. Nein. normal Angriffe geht nicht. Geht einfach nicht. Diese blöde macht aber auch dicke Schaden, Also die ganze Zeit so über den Kampf. Denke ich mir, da ist irgendwie voll billig. Tu die verlangsamen, gibt er einen Schlag, die verlangsamen, gibt er wieder einen Schlag. Also, aber dann sehe ich, wie viel Schaden die macht in einen Rutsch und dann will ich mich überhaupt nicht mehr schlecht das tut die jetzt nicht mal tief posen wenn ich hier den kampf beginne oh, ich mache so wenig schaden ne? okay, dazwischen kann ich die ein paar mal angreifen wenig Schaden mache ich nur ne. Ich wollte darüber springen. Ja sagen warum ich jetzt wieder mit doppelschwert rumlaufe? Bin aber gesprungen. Werden das hier zum Lichtschwert? schon wieder jetzt demchmal ballern hier. Äh. dazwischen. So. jetzt kommt das wieder. Jetzt geht ihr nicht noch auf mich los, wenn wenn ich das mache, wenn das Ding kommt,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 ja, hey. macht viel zu viel Schaden. habe noch über die Hälfte der AP übrig und die macht mich mit einem Schlag da weg. gibt es da jetzt nicht, ey. Kann ich nicht dazwischen irgendwie auch machen? Dazu befreien oder so? Alter. Ja. So. Oh, du blöde. Du kannst nicht gewinnen. Ja. Boom. Ja. So. Wer wird dich hintergehen? Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich hatte noch Ausdauer. Komm, Na, super. daneben ich kann echt nicht ich kann echt nicht angreifen außerhalb wenn die irgendwie nicht verlangsamt ist ey ich kann die nicht anders treffen kann ich nicht darunter schmeißen dann wird das viel einfacher machen ich kann sogar in der luft das ist jetzt nicht fair oh. Alter, ist jetzt mal gut ja wie viel das abziehen nein Boah, ich habe auf die hp leiste geguckt okay, das hat viel schaden gemacht nein du blöde instant kill angriff nenne ah, jetzt läuft es doch halbwegs ja, oder auch habe gesagt, ich mache jetzt viel mehr schaden oder ja, auch ich gucken ob ich die wegschubsen kann wenn die irgendwie mit diesem blöden angriff kommt aber irgendwie will ich es auch nicht äh, ja ist, ja ist gut ja ist gut er ist voller in der Kampe. okay. Warte, ich krieg dich noch, ey. Alter. Junge. Das bringt überhaupt nichts. Ich war langsam die einmal und gebe er einen Schlag. Pass auf, so machen wir das jetzt. Bringt überhaupt nichts mit einer Kombo oder so anzukommen. bringt sowieso nichts okay da habe ich jetzt mal eine kombo oh nein falscher naja voll verschwendet Wow, echt oh mein gott ey. Nee. super wow ich habe schon so viel hier zwei aber trotzdem ah. voll verschwenden ich hätte schon viel mehr rausholen können mit der Anzahl an Steams die ich benutzt habe da oh, ehrlich schon wieder ein verballer Nö. Du mal stehen. Bin ich überhaupt nicht getroffen. Ey. Da kriege ein paar Treffer rein. Ich drücke R1, ich drück. Habe ich so ungefähr dreimal er 1 gedrückt. vor die schon auf mich zugedießt ist ey. nicht gut ich habe jetzt keinen bock jetzt hier eine stunde ich will das spiel ehrlich gesagt heute zu ende bringen ich Jetzt kann keinen bock jetzt hier fünf stunden an die erzogen also komm jetzt mein gott ja jetzt wollte stark hast voll die beschissen starken angriffe sehr ja gut reicht aber auch mal anhalten angreifen anhalten angreifen anhalten, angreifen, anhalten angreifen, angreifen, angreifen, angreifen so ich tue es gar nicht mehr zu meinen doppel spät hier wechseln also mit diesem gedrückt halte angriff Aha, ist weit weg jetzt kriege ich irgendwie voll viel mehr treffer ein habe ich so ein gefühl jetzt kommt die ihr mit ihrer drohne oder macht die doch immer wenn sie diese... Alter! Ich war voller P, Mann! ein Schlag hat die fast alles weggefetzt. Ich dachte, du willst ein bisschen Weil wir die immer hier mit so einem Propeller, ihr, so ein Propeller, ihr, wie ihr, nicht schwert um jetzt gut das ding schon wieder dann ist unfair wenn die verlangsamt ist dann hängt das schwert irgendwie in ihr drin ich kann da gar nichts machen ey jetzt so also die tut mich voll one-Shot irgendwie. Ganz schlecht gezielt. Wenn ich das vermassen würde. Wahrscheinlich jetzt mal hoch. Na, da ist voll... Voll bekackt ist ja das, ey. dann vermeide ich das. Läuft alles wunderbar. Das ändern überhaupt. Oh, ich hab's ja gleich. Pass auf. Du kannst nicht entkommen. Hau mir in die Fresse. Jetzt gehe ich dich. Na, ja, ich hab keine Macht. Ja, nicht durchbekommen, danke. Das gibt's jetzt nicht. War zu weit entfernt. Nein. Hey, das gibt's jetzt nicht. Hey. als alles im bach runtergegangen als ihr blöde schwert schon wieder in ihr fest hingen habe ich schon wieder schaden genommen als ich angegriffen hat und dann ja Eine blöde verzögerung ey. alter ey. Ich kann Bock mehr auf diesen Kampf. Bleib stehen. Dafür wirst du bezahlt. Okay. Hey. Das ist das Ende, Karawan. Heute, ich passe. gar nicht warum ich mich mehrmals angreife ey. Ich sowieso immer noch einen angriff rein. Und da kriegen wir eben nicht noch ein treffer rein so anhalten und anhalten und angreifen habe ich gesagt ich könnte noch mich heranziehen versucht zu hacken aber oh. beinahe getroffen von dem kack schon wieder ich bin halt so blöd, dass das passiert. Bleib stehen. Diesmal richtig, ich, nicht. pass auf. schon sagen, würde nicht werfen. Na, no. kommen wir da Habe ich von dieser Granate ehrlich gesagt gerade gerettet. sehr ja gut. ist gut ja okay ist gut auf damit nein jetzt nicht ungeduldig werden jetzt kommt sie wieder mit ihren noch nicht Steh sofort da, gibt's jetzt nicht, ey. In die Fresse. Ganz schlecht gezielt. Das ändert überhaupt nichts. Ah. Ja, damit gehört mir. Kerl. Alter. Ich hab das Ich muss das tun. Okay, okay. Guck mich bitte nicht so an. Es ist vorbei, Triller. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Sir. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich hab dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Sehr, ich habe dich so sehr gehasst. Oh boy. Ich hoffe, gegen den müssen wir jetzt nicht auch noch kämpfen. la <laughs>